So, da sind wir jetzt bei der Firma Adria, und zwar beim Supersonic 780 SL. Das ist eigentlich ein sehr schönes Fahrzeug, so was man vom Grund sieht. Und wir wollten schon lange mal so einen Adria vorstellen. Der kostet in der Grundausstattung 143.000 Euro und mit ein paar Extras 161.000 Also wenn man alles zusammen nimmt, das ganze Paket sicherlich nicht unter 180.000 zu haben in einer vollen Ausstattung. Wenn wir da rüber schwingen, da sehen wir schon mal eine Heckgaragentüre. Erstens eine große Heckgarage und zum Zweiten eine schöne Heckgaragentüre, die fast 180 Grad aufgeht, so wie es jeder gute Hersteller macht. Und die ist ganz gut ausgestattet, ein bisschen dunkles Holz hat man verwendet und könnte etwas größer sein, die Heckgarage. Aber die Größe passt eigentlich und kommt natürlich dann den Innenraum zugute. Das Fahrzeug hier ist in Silber, wird auch belagert von den Menschen. Und von hinten sieht er auch sehr schön aus. Also das Fahrzeug hier ist jetzt ziemlich dunkel gell, Ja. Und schwarzes Leder. Gut, wenn man Klimaanlage hat, geht Aber es heizt sich natürlich schon ein wenig auf, als ob das die beste Fahrwahl ist. Das ist die andere Frage. Und auch der Bereich nach vorne ist erträglich, obwohl bei Mercedes, weil der vorne ein bisschen raus, weiter rausgebaut ist, immer ein bisschen problematisch ist. Das ist das normale Mercedes-Cockpit dann schauen wir, ob wir auch die Möglichkeit haben, mal ins Fahrzeug reinzuschauen. Also, automatisches Hubbett. Müssen wir die Sitze ein bisschen runterklappen. Und mit einem wunderschönen Dachfenster, was man besser nicht aufmacht, weil es dann oftmals Dichtigkeitsprobleme gibt, haben wir uns sagen Aus dem integrierten Bereich. So, und dann haben wir hier jetzt schon mal die, die oberen Klappen. Wie geht es auf? Ist sogar ein Aufkleber drin. Also ist schon mal innovativ gelöst. Man braucht Feingefühl, wie die Ossi sagt. Und dann haben wir hier eine Kochplatte. Das ist eine Dreierplatte. Und schon mal Rucksack ist da. Und da haben wir das Waschbecken mit einem Holzbrett. Auf jeden Fall haben wir hier schön Platz und alle Schubladen als Auszüge Was steht da und der Kühlschrank gleichzeitig mit Backofen. Ne? Ja, ganz normal mit Dominik. Nimmst du meinen Rucksack mit hinter, bitte? So, dann haben wir hier die separate Dusche. Das ist alles ein bisschen schwarz, ich weiß nicht, ob das gut zu erkennen ist. Und der Nachteil da ist natürlich schon mal wieder der Radkasten und hier die Ablage für Shampoo und so weiter haben wir hier versteckt. Das ist eigentlich ganz angenehm und dann, wenn man hier schaut, da hat man dann, kommst du hinter mit, Usi? Dann haben wir hier das ganze als Frauenbad. da komm halt mit rein, gehen wir in die kurze Schick. Schauen wir die Tür nach außen auf, in die andere Richtung? Nein. Also nur in eine Richtung, aber das Raumbad ist eigentlich sehr großzügig. Ja, hier ist ja auch noch eine Tür. Und hier ist ja. Noch eine Zwischentür, also die kann man komplett zumachen. Und äh, es, ja, dieses Fahrzeug hier ist jetzt, also für, für mich wäre das jetzt zu dunkel gehalten, aber das kann man aber vermutlich auch noch anders bekommen. Ja. Äh, hoppla. Mhm. Dann hier der Heckbereich, also ein riesengroßes Fenster. Wer so ein großes Fenster haben möchte, ist es ist nicht ganz beim Kopf, aber man kann gut rausschauen. Und dann gibt es auch hinten eine Ablage. Ja, also und Steckdosen gibt es auch. Genauso wie Fächer für Kleidung. Es ist alles ein bisschen mit den Formen, moderne Formen. Wer es mag, wer es gerundet mag, für ihn ist das was alles hier ist, wieder zum drücken. Fächer und seitlich hat man praktisch gar keine Fächer <lacht> oben. Ja, es ist halt alles eine Geschmackssache und, und jeder mag es ein bisschen anders haben. Was das hier? weiß ich nicht. Das sind die Lichtschalter wahrscheinlich. Ne, ich weiß nicht. Sonne, Mond. Ja, da ist ein und aus. Das ist ja, also das sind die Lichtschalter. Alles aus. Auch... Ah ja, okay. Ja. Mhm. ja, also, was sagst du dazu, Osi? Also mir wäre jetzt dieses Fahrzeug hier eindeutig zu so dunkel Ja, dunkel. um es genauer du? anzuschauen, haben wir einfach nicht die Zeit, ich kriege hier laufend die Tür in, in die Rücke. Knapp, ja. ja, also da stehen ein Haufen Leute an, also... Es ist nur ein kurzer Einblick gewesen in einen Adria 780 SL. Ja, ja. Also also jetzt müssen wir da wieder rausgehen und vielleicht kann man von außen noch was sagen. Ja, das wenn, wenn, man, wenn, da wenn da wir ja. die Tür aufkriegen und uns durchwurschteln können, dann gehen wir schnell raus. und wollen <lacht> das Fahrzeug nicht länger blockieren. Nein. <lacht> Also das war der Supersonic von Adria, qualitativ können wir natürlich gar nichts sagen, weil wir das Fahrzeug ja nicht ja, getestet haben. Wir, wir haben es jetzt auch gar nicht richtig gesehen, weil wie gesagt hier stehen ein Haufen Leute an und da hat man keine Ruhe gehabt mehr, ja. dass es uns einfach das einfach mal angeschaut und, äh und zeigen euch das, was wir gesehen haben. Ja, ja, genau. Am besten durch meine Hand durchlaufen. <lacht> <lacht> es, ist, es ist auch heute ist Montag und es ist immer noch ganz das schön was los. Ja. Ja. Aha. Mhm. Aber trotzdem, also einen kleinen Eindruck, habt ihr gesehen, schaut euch halt bei eurem Händler an. Oder ja, bei einer ja der was interessiert, der muss ja, das sowieso ja. selber anschauen, ist ja. ganz klar. Für uns wäre es jetzt nicht die Alternative, Nein. was mm -mm. wir gesehen haben. Ja. <lacht>